Hallo Freunde, herzlich willkommen zur Womotour Dänemark Teil 3 Nordsee hoch, Ostsee runter. Ja, hallo. Unser erstes Fazit hatten wir am 17. Juli, das war vor zehn Tagen, in Riebe. Ja. Nachdem wir zwei Tage auf der Insel Römö waren. Jetzt sind wir in der Zwischenzeit schon einige Male von Campingplatz zu Campingplatz weiter, von Strand zu Strand. Haben auch viele Sachen gesehen, besucht, Leuchttürme, alte Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und, nicht zu vergessen, das Sandskulpturenfestival in Söntwig. In Söntwig waren wir auch, genau. Ja. Gut, was waren so die herausragenden äh, Sehenswürdigkeiten deiner Meinung nach? Ja, der Leuchtturm mit dem Bunker, ähm, ja. ähm, das für oder wie der das heißt, ja. ähm, dann das Sandskulpturenfestival, äh, dann unsere Überfahrt von hm, Torumböen, so ähnlich, nach Agger mit der Fähre, äh, richt, mit der Fähre Richtung Nationalpark Thü. Gut. Da hat es allerdings sehr viel geregnet und war kalt und da haben wir uns in Stenberg nur eine Nacht aufgehalten, haben das Haus der Olsenbande besucht und ähm, den waren am Landungsplatz dort, wo die, kleinen in Fischerboote, Stenberg, ja. Ja, wo die kleinen Fischerboote liegen und sind dann weitergefahren nach <lacht> Wo sind wir jetzt? Blockhus. Genau. genau. In Blockhus. Und ähm, da haben wir jetzt auch einen Tag sehr stürbisches Wetter gehabt. Ja. Ähm, gestern und, und also am Dienstag. Und, und heute ist aber äh, nicht so windig und ja, Sonnenschein. richtig. Wir hatten gestern also kaum einen blauen Himmel, dafür starken Wind, böigen Wind, bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Und heute sollte es eigentlich auch noch böiger Wind äh, sein. Aber es ist zwar Wind, aber nicht so stark, nicht so wesentlich stark wie gestern. Ist schon angenehm, wobei die Temperatur in der Sonne okay ist. Aber wenn man so präsent sitzt wie wir hier am Meer mit dem Wind im Rücken, äh, dann wird es doch ein bisschen frisch hier auf der Haut. Also die Temperaturen sind, ich schätze mal so 17, 18 Grad oder sowas, oh, sowas vielleicht. Cool. Ja. Aber nach einigen Tagen hätte ich mal wieder schönes Wetter hier. Und das gefällt uns sehr gut multim도 Wenn man sich das Ding hier ansieht, dann kommt die Frage auf, woher kommt eigentlich der Begriff Überraschungsei?